Hi, in diesem Video zeige ich kurz, wie Häufigkeitstabellen in Starter aufgebaut sind. Dafür brauchen wir wieder unseren kleinen Beispieldatensatz. File, Beispieldatensätze. Nehmen wir wieder hier die Datensätze, die in Starter installiert sind. Nehmen wie im letzten Video folgenden Datensatz, nlsw88.dta. Ich klicke hier auf Use, schließe das Fenster, dann ist der Datensatz hier geöffnet. Ich möchte jetzt gerne folgende Variable nehmen, die heißt hier Occupation und um dafür eine Häufigkeitstabelle anzufordern, öffnen wir erstmal wieder ein Do-File mit Do-Edit. So, wie gewohnt schreiben wir erstmal auf, was wir hier tun wollen. Mit einem Sternchen beginnen wir. Häufigkeitstabelle für Variable Occupation. Machen wir das Ganze ein bisschen größer. Und dann fangen wir mal an, den Befehl selber einzugeben. Der Befehl für eine Häufigkeitstabelle heißt Tabulate. Dann gebe ich den Variablen Namen ein, in diesem Fall Occupation. Das ist schon alles, wenn ich eine ganz simple Häufigkeitstabelle haben möchte. Und die gucken wir uns mal an. Ich markiere den Befehl und führe ihn aus. So, dann wechseln wir wieder zurück in, unser Benutzer, in unsere Benutzeroberfläche. Und dann sehen wir jetzt hier, dass wir nochmal den Befehl angezeigt bekommen. Tabulate Occupation. Und dann bekommen wir eine Häufigkeitstabelle mit allen gültigen Werten dieser Variable. Das ist ganz wichtig, sich das schon mal zu merken. Hier werden nur die gültigen Werte angezeigt. Das sind hier, beziehungsweise die Fälle mit gültigen Werten. Das hier sind 2.237 Fälle mit gültigen Werten. Wir können mal im Datensatz nachgucken, mit dem Dateneditor, indem ich hier Edit eingebe, wie viele Fälle wir eigentlich insgesamt im Datensatz drin haben. Das ist also jetzt der Dateneditor, wo alle Variablen angezeigt werden. Und wenn ich hier ganz nach unten scrolle, kann ich sehen, dass wir insgesamt 2.246 Fälle haben. Ich wechsle jetzt wieder zurück, indem ich den Dateneditor wieder schließe. Und dann sehen wir hier, wir haben deutlich weniger Fälle in unserer Tabelle drin, weil hier nur die gültigen Angaben drin sind. Gut, schauen wir mal, wie so eine Häufigkeitstabelle aufgebaut ist. Wir haben erstmal die Zeile, äh, die Spalte hier ganz links. Da werden die Ausprägungen der Variable aufgelistet. Dann haben wir als zweites hier die Zeile Frequencies. So wird abgekürzt. Das sind die absoluten Häufigkeiten. Das heißt, wenn wir uns hier die Variable Occupation angucken, da wird so die berufliche Stellung von den Befragten angegeben. Dann haben wir hier als erstes Professional Technical und das haben eben 317 Befragte angegeben. Dann haben wir die nächste Spalte, da, die ist mit per Percent überschrieben. Das heißt, da haben wir jetzt die prozentualen Angaben. Das heißt, diese 317 Befragten hier werden durch die 2237 Befragten geteilt, die wir insgesamt in unserem Datensatz Fälle mit gültigen Werten drin haben. Und da kommt dann eben raus 14,17. So, dann haben wir noch eine dritte Spalte, die ist mit KUM überschrieben, das steht für kumulierte Prozente. Und die kumulierten Prozente, die fangen hier unten an und dann wird das aufsummiert, bis wir am Ende bei 100% sind. Wenn wir uns also hier mal angucken, in der ersten Zeile haben wir 14,17%. Dann kommen diese 11,8% dazu von den Leuten, die hier diese zweite Option angegeben haben. Und dann sind wir, wenn wir das zusammenrechnen, 14,17 plus 11,80 bei 25,97 Prozent der Befragten. Gut. Interessant wäre jetzt natürlich, sich diese Tabelle jetzt nochmal mit den fehlenden Werten anzugucken. Und dafür gibt es jetzt eine Option im tabulate befehl mit der ich auch die fehlenden Werte mit anzeigen lassen kann. Und um jetzt diese Option herauszufinden, haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, die ich kurz zeigen möchte? Verwechsle ich erstmal kurz in den Do-File zurück und schreibe auf, was wir jetzt machen wollen. Zwei Möglichkeiten, um Optionen des Tabulate-Befehls herauszufinden. So, die erste Möglichkeit, die ich zeigen will, Hilfefunktion von Starter. Die Hilfefunktion funktioniert immer so, dass man Help eingibt und dann den dazugehörigen Befehlsnamen. In diesem Fall also Help Tabulate. Wenn ich diesen Befehl jetzt hier markiere, ausführe, fragt er mich jetzt, interessieren Sie sich hier für Tabulate One-Way? Das sind also Häufigkeitstabellen, die sich auf eine einzelne Variable beziehen. Oder interessieren Sie sich für Tabulate Two-Way, das sind also Tabellen, die sich auf zwei Variablen beziehen, das sind die Kreuztabellen, dazu kommen dann später noch ein Video. So, wir klicken also an Tabulate One-Way und bekommen jetzt hier eine Information über die Syntax des Befehls. Das hier ist die Syntax des Befehls. Und der Befehl ist folgendermaßen aufgebaut. Er beginnt mit dem Befehlsnamen Tabulate. Dabei sind die ersten beiden Buchstaben unterstrichen. das heißt... Man kann den Befehl abkürzen. Die kürzestmögliche Variante wäre eben dann TA. Dann wird der Variable Name eingegeben. Dann haben wir hier optional IF IN und WAIT. Und ebenfalls optional haben wir hier die Option. So, diese Tabulate Optionen, die werden hier unten aufgelistet. Wenn ich hier draufklicke, komme ich auch direkt an die Stelle in der Hilfe. Und da haben wir jetzt hier einige verschiedene Optionen. Und wenn man nach einer Option für einen Befehl sucht, muss man eben diese verschiedenen Optionen mal durchgucken, ob da das dabei ist, was man haben möchte. Und wir interessieren uns ja jetzt für eine Häufigkeitstabelle, wo die fehlenden Werte mit angezeigt werden. Und dafür ist diese Option hier die richtige. Die Option heißt Missing und wird so beschrieben, Treat Missing Values like Other Values. Das heißt, die fehlenden Werte sollen so behandelt werden, als seien sie gültige Werte. Was in der Praxis heißt, dass sie eben in der Häufigkeitstabelle mit angezeigt werden. Gut, wir schließen dieses Hilfefenster und geben jetzt mal hier Folgendes ein. Tabulate Occupation, Missing. Jetzt markiere ich den Befehl und führe ihn aus. Wechsle dann wieder rüber in meine Benutzeroberfläche. Und dann sehe ich jetzt hier, dass wir 2246 Fälle in dieser Häufigkeitstabelle haben. Vorher. Wenn wir nochmal zurückgehen, hatten wir 200, 2237 Fälle. Das heißt, da sind einige Fälle dazugekommen und das liegt daran, dass wir eben hier einige systemdefiniert fehlende Werte haben, die in der Tabelle oben nicht angezeigt wurden. So, was jetzt noch fehlt, ist die zweite Möglichkeit, diese Option herauszufinden. Dafür wechsle ich noch mal kurz in den Du-File, um aufzuschreiben, wie diese Option lautet bzw. wie diese Möglichkeit lautet, diese Option herauszufinden. Zweite Möglichkeit, und zwar ist das nämlich die Menüleiste zu verwenden. So, gucken wir uns mal an hier in unserer Benutzeroberfläche, was mit mit der Menüleiste gemeint ist, damit ist hier oben diese Leiste gemeint. Und da wir uns ja jetzt gerade im Bereich von statistischen Analysen befinden, gehen wir hier auf Statistics, Summaries, Tables and Tests. Und hier haben wir die Frequency Tables. Das sind also die Häufigkeitstabellen, die wir jetzt machen wollen. Da wir uns für eine Variable interessieren, können wir hier auf One-Way-Table gehen, klicken da drauf, und dann öffnet sich hier dieses Dialogfeld. In diesem Dialogfeld kann ich jetzt eingeben, um welche Variable es sich dreht bei meiner Analyse. Wenn ich hier drauf klicke, bekomme ich eine Liste mit allen Variablen in diesem Datensatz. Und wir waren ja gerade bei der Variable Occupation. So, dann habe ich hier jetzt eine ganze Reihe an Optionen, die ich anklicken kann. Und das entspricht auch ungefähr diesen Optionen, die wir in der Hilfe gefunden haben. Und gleich die erste Option ist ja die, die uns interessiert. Treat missing values like other values. Wenn ich da also jetzt das Häkchen setze und dann hier in diesem äh, Dialogfeld entweder auf OK oder auf Submit klicke, dann gucken wir mal, was dann passiert. So, hier sind jetzt zwei verschiedene Sachen passiert. Das eine ist, dass die Häufigkeitstabelle angezeigt wird, und zwar so wie wir das haben wollten, nämlich inklusive dieser neuen systemdefiniert fehlenden Werten. Der entscheidende Punkt ist aber, dass hier oben auch nochmal der Befehl angezeigt wird. Das heißt, wenn wir diese Missing-Option bisher noch nicht kannten, haben wir die jetzt hier rüber rausgefunden und können die bei weiteren Analysen verwenden.